Dann würde ich sagen, wir starten äh, jetzt pünktlich, um die Zeit auch voll auskosten zu können. Und äh, genau, ich möchte Sie von äh, Seiten des University Future Festivals ganz herzlich äh, willkommen heißen. Erstmal auf dem Festival. Wir freuen uns, dass Sie alle da sind und äh, freue mich jetzt auch ganz besonders, Ihnen diesen äh, Talk, diese Session ankündigen zu können von AWS. Ähm, einmal sehen Sie hier im Bild äh, Florian Höll und Professor Dr. Jens Söldner, die eben diese Session hier halten werden. Und das Ganze geht um das Thema Cloud Computing and the New Normal. Ich bin sehr gespannt und äh, übergebe jetzt an die beiden zu ihrem Vortrag. Sehr gut. Vielen Dank. Ich mal zwischen den Einen wunderschönen Vormittag. Ähm, ja, wir freuen uns sehr, heute hier auf dem University Future Festival zu Ihnen sprechen zu dürfen. Was haben wir Ihnen mitgebracht? Ähm, haben wir die folgenden 30 Minuten sind dreigeteilt. Die ersten 10 bis 12 Minuten nutze ich, um über eben Cloud Computing und STD Normen zu sprechen und zu zeigen, wie Ihnen die AWS Cloud im Bereich Lehre und Forschung helfen kann. Im zweiten Teil stelle ich Ihnen das, AWS, das Programm AWS Academy vor. Ähm, ein Programm, welches von AWS entwickelt wurde, um gemeinsam mit Ihnen zu helfen, den Skillscap im Bereich Cloud Computing zu schließen. Im dritten Teil wird den Professor Jens Söldner vom AWS programm an der Hochschule Ansbach berichten. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Florian Höll. Ich bin Senior Solutions Architect für Education Research im öffentlichen Sektor bei Amazon Web Service für die Region DACH. In meiner Rolle als Solutions Architect arbeite ich mit Hochschulen, Universitäten, Forschungseinrichtungen zusammen, die im Begriff sind, die abs Cloud einsetzen zu wollen, aber auch mit Einrichtungen, die bereits Cloud Computing nutzen. Und daran arbeiten Cloud Computing weiter zu optimieren. Ich selbst bin Diplom-Informatiker, habe mehr als zwölf Jahre Berufserfahrung im Bereich Infrastruktur, Cloud Computing, ähm, agilen wie im Product Development, im Design und Architektur hochverfügbare und skalierbare Systeme und das über verschiedene Industriezweige hinweg. Sehr gut. Beginnen möchte ich mit der Fragestellung, was ist Cloud Computing? Cloud Computing ist die bedarfsabhängige Bereitstellung von IT-Ressourcen über das Internet zu nutzungsabhängigen Preisen. Statt physischen Rechenzentren und Servern zu erwerben, zu besitzen und zu unterhalten, können Sie bei einem cloud anbieter Web services nach Bedarf auf Technologieservices wie beispielsweise Rechenleistungen, Speicher und Datenbanken zugreifen. Daran hängt die Frage: Wer nutzt Cloud Computing? Unternehmen unabhängig von Art, Größe und Branche nutzen die Cloud für eine Vielzahl von Anwendungsfällen. Dazu zählen zum Beispiel Datensicherung, Notfallwiederherstellung, E-Mails, virtuelle Desktop-Softwareentwicklung und Tests, Big-Data-Analysen und Webanwendungen. Beispielsweise verwenden Unternehmen im Gesundheitswesen die Cloud für die Entwicklung personalisierter Behandlungen für Patienten. Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor nutzen die Cloud für die Betrugserkennung und -verhinderung in Echtzeit. Darüber hinaus nutzen Videospielentwickler, die Cloud, um Online-Spiele für Millionen von Gamern auf der ganzen Welt bereitzustellen. Unternehmen in Einrichtungen im Bereich Lehre und Forschung nutzen die Cloud zum Beispiel, um ihre Learning Management Systeme LMS in der Cloud zu hosten oder greifen im Bereich Forschung auf die schier unendlichen Kapazitäten der Cloud zurück. Der Cloud zurück, ne, die Slide, jetzt ist das halt da. sei es im Bereich äh, Rechenleistung oder Speicher, um ihre Forschung zu beschleunigen. Genau, dazu habe ich noch später zwei Beispiele mitgebracht. Was sind die Vorteile von Cloud Computing? Da haben wir zum einen Agilität. Die Cloud ermöglicht Ihnen einen einfachen Zugriff auf ein breites Spektrum an Technologien. Damit können Sie Innovationen beschleunigen und nahezu alles Denkbare realisieren. Ressourcen lassen sich in Anführungszeichen nach oben skalieren. Das gilt sowohl für Infrastrukturservice wie Datenverarbeitung, Speicher, Datenbanken, als auch für das Internet of Things, Data Lakes, Analysen und vieles mehr. Sie können Technologieservices nur wenig mit bereitstellen und den Zeitraum von der ersten Idee bis zur Implementierung im Vergleich zu vorher um Vielfaches verkürzen. So können Sie frei experimentieren und neue Ideen testen, um Kundenerlebnisse zu differenzieren und Unternehmen zu transformieren. Zum anderen haben wir Elastizität. Mit Cloud-Computing müssen Sie nicht viele Ressourcen von Anfang bereitstellen, um zukünftige Spitzenwerte der, ges der geschäftlichen Aktivität bewältigen zu können. Stattdessen können Sie die Menge an Ressourcen bereitstellen, die Sie tatsächlich benötigen. Diese Ressourcen lassen sich unterzüglich nach oben und unten skalieren, damit Sie die Kapazitäten Ihrer Anforderungen entsprechend erweitern und verringern können. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der Kosteneinsparung. Der Cloud verzichtet die zugunsten variabler auf umfangreiche Kapitalinvestitionen. Zum Beispiel kennen das Rechenzentrum, Server und seien stattdessen nur für die IT-Ressourcen, die tatsächlich in Anspruch nehmen. Darüber hinaus fallen die variablen Kosten aufgrund der enormen großen Kurs Vorteile im Vergleich zu einer eigenständigen Bereitstellung wesentlich geringer aus. Ein weiterer Vorteil ist die weltweite Bereitstellung in Minuten. Mit der Cloud können Sie eine Ausweitung auf, auf weitere geografische Regionen und globale Bereichstellungen in Minuten erzielen. AWS verfügt beispielsweise bei einer Infrastruktur auf der ganzen Welt. Da können Sie Ihre Anwendung mit ein paar Klicks in mehreren physischen Standorten bereitstellen. Durch eine geringere Entfernung der Anwendung zu den App Benutzern wird die Latenz verringert und das Kundenerlebnis verbessert. Wie kann Ihnen, äh, was bietet Ihnen die AWS Cloud dafür? AWS stellt Ihnen mit der AWS-Skala eine hochverfügbare, skalierbare und kostengünstige Infrastrukturplattform zur Verfügung. Sie sehen es hier in dieser, in dieser Infrastrukturplattform sind zahlreiche Cloud-Services enthalten. Wir haben über 175 plus Services. Das sehen Sie sehen es hier auf der Grafik. Die aws bietet im Vergleich zu anderen cloud Abietern mehr Services, die hinaus über einen größeren Funktionsumfang verfügen. Dazu zählen Cloud-Services in den Bereichen Datenverarbeitung, Speicher, Datenbanken, Netzwerk, Data Lakes und Analysen, Machine Learning und Künstliche Intelligenz, IoT sowie Sicherheit und viele weitere Services. Neben den Cloud-Services bietet die AWS Cloud auch Lösungen. Wir nennen sie Solutions. Die AWS Cloud bietet, es ist ein umfangreiches Portfolio an Lösungen, die Ihnen dabei helfen, häufige Probleme zu lösen, mit der beim slam schneller Lösungen zu entwickeln. Jede AWS-Lösung umfasst eine detaillierte Architektur, Sowie ein Bereitstellungshandbuch, sowie eine Anleitung sowohl zur manuellen, als auch zur automatischen Bereitstellung. So. Jetzt. Was sind die Gründe, die wir sehen, warum Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, cloud Computing adaptieren? Neben den eben genannten Gründen wie Agilität, Elastizität, Kosteneinsparung und weltweite Bereitstellungen, wäre zum einen erhöhte Geschwindigkeit und Agilität. Das heißt, Kapazitäten können einfach hinzu oder auch wieder weggenommen werden. Aber auch Fit for Purpose spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Das heißt, die Vielzahl der Services gibt Ihnen die Möglichkeit, die Technologie zu wählen, die am besten zu Ihrem Anwendungsfall passt. Sollte Sie sich über die Zeit hinweg herausstellen, dass die getroffene Technologie, weit doch nicht die geeignet ist, können Sie diese auch kurzerhand wieder deprovisionieren und die Technologie dabei provisionieren. Vergleichbar mit Time-to-Market in der Industrie ist auch in der Zeit mitunter ein tragender faktor Cloud Computing ermöglicht Ihnen in Zukunft auf Forschungsinfrastruktur in nur wenigen Minuten. Ein weiterer wesentlicher Grund, den wir sehen, ist Sicherheit. Für AWS ist Sicherheit, wie wir es nennen, Job Zero. Die AWS Cloud stellt Ihnen eine Vielzahl von Werkzeugen bereit, um Ihre Daten und Privatsphäre zu schützen. Ein weiterer wesentlicher Grund des Cloud Computing ist die Skalierbarkeit. Durch die Verwendung der Cloud müssen Sie keine Kapazitäten mehr raten und auf das Maximum hinaus im Vorfeld bereitstellen. Sie können, wie vorhin schon erwähnt, nach Bedarf skalieren, sei so es rauf, wenn Ihre Bedürfnisse steigen oder auch wieder runter, wenn diese wieder sinken. Ein zugänglicher Aspekt, den wir sehen, ist die globale Erreichbarkeit bzw. auch Zugänglichkeit. Hier global, globally accessible. Das so heißt, Sie können die AWS Cloud auch als globale Kollaborationsplattform betrachten, über die Ihre Forscher, Professoren, Lehrkräfte und Studierende weltweit miteinander arbeiten und kollaborieren können. Und wie bereits in der Definition zu Cloud-Computing erwähnt, verwenden sie die Cloud zu nutzungsabhängigen Preis. das ist ein Pay-to-Go-Pricing-Modell. Bedeutet, sie bezahlen nur das, was sie am Ende des Tages auch tatsächlich verwenden. So. Hier. Das erste Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist aus dem Bereich Forschung, und zwar das Quantitative Biology Center auch Cubic in Tübingen. Der eine oder andere von Ihnen vielleicht kennen. Das Zentrum für Quantitative Biologie ist eine Forschungseinheit der Universität Tübingen. Cubic bildet das Know-how von insgesamt das zehn typischen Einrichtungen, die über eine ausgezeichnete Ausstattung und Kompetenz in der biomedizinischen Analytik wie auch in der Bioinformatik verfügen. Das Core Facility stellt das Zentrum seine Leistungen in allen Fakultäten und Forschungseinrichtungen zur Verfügung. Das sind das Standort Tübungen auch darüber hinaus. Schwerpunkte liegen dabei auf Hochdurchsatztechnologien und der Bioinformatik. Was war die Herausforderung? Forscher und Qubik verwenden High-Performance Computing, (HPC) plattformen um genomdaten zu analysieren. CUBICS HPC Workloads werden weitgehend in ihrem eigenen On-Premise-Rechenzentrum gehostet. Mit der schnellen Zunahme der Daten stellt CUBIC nun vor der Herausforderung, dem Anforderungen entsprechend schnell und kosteneffizient wachsen und skalieren zu können. Zusätzlich benötigen die Forscher eine gesteigerte Performance, sodass die Datenmenge schneller analysiert und die Erforschung abgeschlossen werden kann. Was war die Lösung? Also Cubics Bedürfnis nach eben Skalierbarkeit und Performance hat sie zur AWS Cloud geführt. Die abs Cloud lässt sich hervorragend mit Nextflow und dem NF-Core-Framework integrieren und ermöglicht damit skalierbare wissenschaftliche Workflows unter der Veränderung von Software-Containern. Cubic verwendet im Nextlog in der AWS Cloud für Workflow-Management und AWS-Batch für die Automatisierung und Orchestrierung von von Next, Nextflow-Batch-Jobs. Um, Okay. So. Kann man mir kurz Feedback geben? Kann man mich noch gut hören? Hm? Ist teilweise ein bisschen leise. Okay. Ich habe aber nichts im Setup geändert. Okay. Besser? Hm. Okay, dann probieren wir es so. Gut, dann machen wir noch weiter. Ähm, genau, was war die Lösung? Eben. Wie gesagt, äh, genau, Knübel verwendet nur Nextflow in ABS Cloud für Workflow Management und ABS Batch für die Automatisierung und Orchestrierung von Nextflow Batch Zusätzlich zur reduzierten Q-Time von 50 Prozent konnte durch die Verwendung von ABS EC2 Spot Instances die Kosten der Analyse verringert werden. Was sind die Vorteile, die Qubit dadurch gewinnen konnte? Also, diese Architektur hat Qubit in die Lage versetzt, den Vorteil von Parallel Processing zu nutzen, also Parallelverarbeitung, und sie können nach Bedarf skalieren. Mit der skalierbaren Verarbeitung ist es Ihnen jetzt noch möglich, von 30 Proben auf 100.000 Proben in einem Forschungsprojekt zu skalieren. Jetzt spielt jemand mit meinen Slides. Ich bin es nicht. Hm. So, das wäre das nächste. Ja, genau, vergleichbar mit der Industrie wollen oder müssen auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen schneller agiler werden, um den wachsenden Anforderungen und Kunden gerecht werden zu können. Die Erwartungen, die damit einher, einhergehenden ähm, Anforderungen ihrer Endkunden, also Lehrkräfte, Forscher, Studenten, verändern sich auf dramatische Art. Die Bereitstellung Anpassung von Infrastruktur mag in der sogenannten alten Welt traditionellen IT Wochen bis hin zu Monate gedauert haben. Wenn wir von den New Normen sprechen, ist dies nicht mehr zeitgemäß. Heutzutage geschieht die Bereitstellung von Anpassungen und Infrastruktur innerhalb weniger Minuten. Zum Beispiel, wie es hier steht, hinzufügen einer neuen Entwicklungsumgebung oder einer komplett neuen Produktivumgebung, hinzufügen einer kompletten Umgebung in einer neuen Region, um auch dort verfügbar zu sein oder einfach nur das hinzufügen oder wegnehmen von wirklich 1000 plus Servern. Und daher hebt Cloud Computing die IT auf ein neues Level der Agilität und dies wiederum ermöglicht Einrichtungen, den Erfolg ihrer Studenten weiter zu unterstützen. Jetzt. Das zweite Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist die Brandenburg University of Applied Science, THB. Die Technische Hochschule Brandenburg ist eine junge, moderne Hochschule mit ausgezeichneten Studienbedingungen vor den Toren Berlins. Mit ungefähr 2600 Studierenden, 67 Professoren und Professoren arbeitet die THB immer an neuen Forschungsthemen, eben in den Bereichen Informatik und Medien, Technik sowie Wirtschaft. Was war auch hier die Herausforderung? Im Frühjahr dieses Jahres musste die THB aufgrund der Coronavirus-Pandemie ihren physischen Campus schließen. Vor der Herausforderung standen viele bei Universitäten und Hochschulen. Die Hochschule benötigte kurzfristig ein Videokonferenzsystem, um Lehre und Lernen weiterhin aufrechterhalten zu können. Man dem das Ganze am besten mit wenig Disruption, also Änderungen, Veränderungen in der Lehre. Auf ihre Suche nach einem dafür geeigneten System entdeckte die Hochschule BigBlueButton. Das ist, Big Blue Button ist ein Open Source Web-Konferenzsystem, das der andere vielleicht auch kennen mag. Aber BigBlueButton eben in der Kürze der Zeit für mehr als 2000 Studenten auf physikalischen Servern im Rechenzentrum zu hosten, stellte die Hochschule vor eine Herausforderung. Wie sah auch hier die Lösung aus? Die THB entschied sich dafür, Blue platten in der AWS-Cloud zu deployen. Genau, da verwendete sie die Amazon Elastic compute cloud service und konnte in kurzer Zeit beginnen, über Blue platten online Lehrveranstaltungen abzuhalten. Das waren die, was waren die Vorteile, die die THB dadurch gewinnen konnte? Genau, Zum einen hätte die Anschaffung der eigenen eigener Hardware im gewissen Investment sowie die Installation und Betriebnahme bedeutet. Zudem hatte die AWS-Cloud ein Vielzahl von Sicherheitswerkzeugen mitgegeben. Und sie haben die Fähigkeit entwickelt, neue Projekte in einer schnellen und skalierbaren Art und Weise zu deployen. Es gibt noch, ein, es gibt noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, eines in der Cloud über Infrastruktur hinaus. Um ein paar zu nennen, wie beispielsweise Einbinden von Sprachassistenten im Zusammenspiel, im Zusammenspiel der Hochschule, Studenten und Lehrkräften, die Verwendung von Machine Learning, aber auch die Virtualisierung von Laborräumen und Computerräumen mittels virtueller Desktops oder auch durch das Streamen von Anbindungen. Das gibt es. So. Er lädt das Slide nicht. Hm. Genau, Zusammenfassend kann man sagen, dass im Bereich Lehrer und Forschung sehr viel auf der AWS gerade aufbaut. Es ist gerade so, dass Millionen an Studenten, wirklich Lehrkräfte und Forscher über 200 Länder und Regionen weltweit greifen auf Lehrtechnologien und Online-Kurse zu, die in der aws Cloud laufen. Learning-Management-Systeme wie Moodle oder Web-Konferenzsysteme wie Platten, button in der aws Cloud werden zum New Normal. Forschungseinrichtungen nutzen vermehrt die AWS-Code, um Anforderungen an Speicher- und Rechenkapazitäten nachzukommen. Also, wir sehen Tendenzen, dass Cloud-Computing im Bereich Lehre und Forschung zum New Normal wird. Genau. Wenn Sie weitere Informationen zu Amazon Web Service, der AWS Cloud, Cloud Computing im Bereich Lehre und Forschung finden wollen, finden Sie die auf unserer AWS Education Webseite, hier rechts. Weitere Informationen zum AWS Academy Programm finden Sie auf der Webseite www.awsacademy.com. Das Programm AWS Academy stelle ich nun aber auch ausführlicher vor. So, genau. Für all diese Vorhaben in der Cloud, wie ich gerade aufgezeigt habe, benötigt es cloud kenntnisse cloud Cloud-Skills. Cloud-Computing-Skills sind in der heutigen Zeit bei Unternehmen, auch Einrichtungen im öffentlichen Sektor, sehr gefragt und begehrt. Wir bei AWS haben uns intensiv Gedanken gemacht, wie wir unterstützen können, gemeinsam mit Ihnen zusammen den Bedarf an cloud kenntnissen zu fördern und auszubauen. Dadurch entstand unser bekam AWS Academy, was ich Ihnen nun vorstellen möchte. Ich will auch aufzeigen, wie Hochschulen das Thema Cloud-Computing in ihre Bildungsangebote integrieren können. Wie aber es erkennen, wie in der Praxis funktioniert, wird Ihnen Professor Söldner im Anschluss erzählen. Hm. Technologien unterstützen Unternehmen Einrichtungen in aller Branchen weiterhin dabei, sich in rasantem Tempo zu verändern. Klassisches Stichwort digitale Transformation. Dies führt zu einer sehr großen Nachfrage nach Mitarbeitern mit entsprechenden Cloud-Kenntnissen und Fähigkeiten. Mitarbeiter mit Cloud-Skills sind sehr gefragt. Laut LinkedIn-Daten ist Cloud-Computing Nummer eins unter den H-Skills, die Unternehmen am meisten benötigen. Nach einem kurzen veröffentlichten Bericht von Global Knowledge waren zwei AWS-Cloud-Zertifikate unter also den Top 10 der weltweit gefragtesten Berufsmodell Zertifikate in 2020. Qualifizierte Cloud-Fachkräfte Cloud gehören zu den meistgesuchten Talenten auf dem Arbeitsmarkt. Es ist ein ernstzunehmendes Problem. Und wir als AWS investieren, in entsprechende Ausbildungen zu helfen, den Cloud-T-Skills-Gap bestmöglich zu schließen. Die AWS Academy will gemeinsam mit Ihnen daran arbeiten, diesen Bedarf einzugehen. Es sind nochmal zwei Überschriften von Artikeln, die zeigen sollen, dass Arbeitgeber AWS-Zertifizierung wirklich sehr schätzen. Und Arbeitnehmer mit AWS-Zertifizierung einen besonderen Stellenwert genießen. Wie schon erwähnt, sind es Unternehmen aus allen Bereichen, Startups, Enterprise und im öffentlichen Sektor, die nach Mitarbeitern mit Cloud Computing Skills suchen. Nicht nur junge Startups wie Pinterest oder sogenannte born-in-the-cloud Unternehmen wie Netflix suchen diese Fähigkeiten. Auch traditionelle Institutionen im öffentlichen Sektor benötigen Skills auf ihrem Weg der digitalen Transformation. Wie kann AWS Academy nur dabei helfen? AWS Academy will dabei die Kluft zwischen Industrie und akademischem Bereich überwinden. Wie bereits eingangs erwähnt, will das AWS Academy Programm dabei helfen, gemeinsam mit Ihnen, den Hochschulen, diese Lücke, diesen Skillscap zu schließen. Dafür bietet das ABS Academy Programm Hochschulen einen kostenlosen, lehrfertigen Cloud Computing level der die Studierenden und Branchen auf branchenweit anerkannte Zertifikate und gefragte Aufgabentätigkeiten im Bereich Cloud Computing vorbereitet. Die Hochschulen können die Kurse übernehmen und anbieten, wie sie sind, können diese auch gerne in bereits bestehende Programme ihrer Hochschule einbinden. Hier gibt es also jede Menge Flexibilität. Unser Lehrbahn hilft, hilft Lehrkräften, den Schülern die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie benötigen, um an einer der am schnellsten wachsenden Branchen später eingestellt zu werden. Was sind die Vorteile des AWS Academy Programms? Wie gesagt, Einrichtungen halten Zugang zu kostenlosen Lehrfertigen von AWS entwickelten Lehrplänen. Diese Lehrpläne erhalten auch regelmäßig kostenlose Updates, um den aktuellsten Cloud Computing Best Practices zu entsprechen. Lehrkräfte erhalten Zugang zu innovativen Cloud-Computing-Kurse sowie ein kostenloses professionelles Cloud-Computing-Training. Studierende werden über das AWS Academy auf eine Tätigkeit im Bereich Cloud-Computing vorbereitet. Sie werden Fähigkeiten, die Personalmanager sehr schätzen, erhöhen damit die Chance auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz in einer der schnellsten wachsenden Branchen. Wichtig ist auch, sowohl Lehrkräfte als auch Studierende erhalten 50% Rabatt auf die Prüfung einer AWS-Zertifizierung. No. Wie sieht so ein Lehrplan aus? Ein Lehrplan-Curriculum besteht aus folgenden Bestandteilen. Da ist zum einen sind Lecture Models, Hands-on-Labs, Knowledge Texts oder Project Exercises. Der pädagogische Einzugs von AWS Academy wurzelt im empirischen Lernen, das heißt Lernen durch ausprobieren, praktische Erfahrungen machen. bedeutet, nach, einem, nach der theoretischen Grundlage in einem Lecture Modul geht es weiter zu aktiven Beispielen in Hands-on-Labs, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Über Knowledge Text, Beispiel, du kannst Multiple-Choice-Quizzes, nach jedem Modul kann man sein gelerntes Wissen auch testen. Mhm. Genau, welche Kurse, welche Lehrpläne Kurse bietet ABS Academy an? Ähm, AWS Academy bietet eben die, die, die sechs Kurse mit den dazugehörigen Lernressourcen, mit denen Studierende eine Fähigkeiten in der abs cloud entwickeln können. Da wären zum einen Cloud-Grundlagen, Cloud-Foundations, Cloud-Entwicklung, Cloud-Developing, Cloud-Architektur, Cloud-Architecting, Cloud-Betrieb, Cloud-Operations. Einer der neuesten Kurse ist um, AWS Academy Machine Learning Foundations. Das so heißt, dieser Einführungskurs führt die Teilnehmer in die Konzepte und die Terminologie der künstlichen Intelligenz und Machine Learning ein. Und es gibt noch den Kurs AWS Academy Data Analytics. Genau. Wie eben gesehen, genau, bietet AWS Academy verschiedene Kurse mit entsprechendem Lernmaterial an. Fast all diese Kurse münden in einer AWS-Zertifizierung und sind mit dieser eng abgestimmt. Die Grafik zeigt Ihnen verschiedene Lernpfade, äh, die man gehen kann, wie diese am Ende auf eine abs zertifizierung münden. Zum Beispiel hier der ABS Academy Cloud Foundations Kurs mündet in der ABS Certified Cloud Practitioner äh, Zertifizierung zur Grundlage. Von dort aus kann man verschiedene Pfade, oder auch Kombinationen der verschiedenen Pfade gehen, wie zum Beispiel Cloud Developing oder Cloud Architecting oder Cloud Operations, die wiederum zu den entsprechenden Associate-Zertifizierungen wie AWS Certified Developer, Certified Solutions Architect oder Certified Systems Administrator führen. Wenn wir noch kurz einen Blick in genau, den Kurs AWS Academy Cloud, Cloud Foundation, also Cloud Grundlage werfen, wie gesagt, das ist ein Einführungskurs, bietet eine ausführliche Übersicht über Cloud-Konzepte, Kern-Services der AWS-Cloud, Sicherheit, Architektur, Preis und Support. Er hält in etwa sind 20 Stunden Lerninhalte und bereitet Studierenden auf die AWS-Certified AWS Cloud Practitioner-Zertifizierung vor. Aufgrund seiner Grundlagen ist dieser Kurs Voraussetzung für alle anderen aws academy kurse um diesen Lehrplan unterrichten zu können, muss eine Lehrkraft das RBS Certified Cloud Practitioner Zertifikat erfolgreich absolviert haben. Dieses Slide bricht den Cloud Foundations Lehrplan auf seine einzelnen Module darunter. Sie sehen, es sind quasi ähm, zehn Module und in Summe sind es 1200 Minuten oder eben 20 Stunden an Lehrmaterial, man durchgehen kann. Stichwort Kursleiterakkreditierung. Und Kurse zu unterrichten, müssen Lehrkräfte die AWS Academy Kursleiterakkreditierung erwerben. Für die Kursleiterakkreditierung müssen wir folgende vier Schritte durchlaufen werden. Absolvieren eines AWS Academy Kurses, erwerben eine AWS Zertifizierung, eben zum Beispiel AWS Certified Cloud Practitioner oder eben auch das AWS Certified Solutions Architect Associate Zertifizierung und eben bestehen einer technischen Validierung bei mittleren Kursen. Nicht hervorragend ist die bei den ABS Academy Cloud-Grundlagen. Am Ende erhalten Sie dann die ABS Academy Kursleiter Akkreditierung. Das ABS Academy Team wird den einigen Kursleiter über den Akkreditierungsprozess begleiten. Lehrkräfte erhalten kostenloses Training und berufliche Weiterbildung, während Sie die ABS Zertifizierung und die ABS Academy Akkreditierung anstreben. Wie können sich nun Bildungseinrichtungen Lehrkräfte für ABS Academy bewerben? Es geht hier ein paar Schritte zu absolvieren, bevor man Kurse an Studierende unterrichten darf. Die Teilnahmekriterien der Hochschule sehen wie folgt aus. Die ABS Academy-Mitgliedschaft beginnt auf Ebene der Bildungseinrichtungen. Einrichtungen, die folgende Kriterien erfüllen, können sich bewerben. Das heißt, die Einrichtung bietet akademische Studiengänge, Diplome, Zertifikate oder weiterbildungs Weiterbildungsprogramme an. Die Studenten müssen über 18 Jahre alt sein. Der Antragsteller darf als zentraler Ansprechpartner seiner Einrichtung auftreten oder Namen und Kontaktdaten der Person bereitstellen, die diese Funktion übernimmt. Stichwort hier Visiting Faculty. Hinweis, die Zertifizierungsprüfungen können auch von zu Hause oder aus Remote via Online Proctoring gemacht werden. Ich habe selbst eine meiner Zertifizierung auf diese Weise gemacht, und es war echt eine sehr positive Erfahrung. Sobald dann der Antrag der Bildungseinrichtung angenommen wurde, führt die Institution folgende Schritte durch. Der akzeptiert die Programmbedingungen, benennt mindestens einen der Kraft für die Kursleiterakkreditierung, und schlägt einen Unterrichtsplan, den Sie sich vorstellen kann, an eine, eine Einrichtung zu unterrichten. No. Genau. Yes. Genau. Diese Grafik zeigt Ihnen einen Überblick an der Hochschulen aus den verschiedenen geografischen Regionen. Wir sehen Links, Emea, Europa, North, North and South America und Asia Pacific, die bereits am IBS-Akademie-Programm teilnehmen. In Deutschland sind, sind ein paar Hochschulen aktiv am AWS-Akademie-Programm beteiligt. Das wäre zum einen die Hochschule Landshut in Bayern, die Hochschule Ansbach in Bayern, die Hochschule Osnabrück in Niedersachsen, die Ostbayerische Technische Hochschule Ansbach in Bayern und auch die Hochschule Trier in Rheinland-Pfalz. Professor Dr. Sölder wird Ihnen von der AWS-Akademie an der Hochschule Ansbach erzählen. Sehr gerne. Vielen Dank, Florian. Genau. Klickst du eine Folie bitte weiter. Na klar, wenn das System mich lässt. Nächste Sekunde jetzt und hier. Hervorragend. Ja, vielen Dank, Florian, für den sehr, sehr guten Überblick über das ABS Academy Programm. Ja, ich bin mit der Hochschule Ansbach ein glücklicher Teilnehmer an diesem Programm. Also glücklich sind vor allem auch unsere Studierenden. Ja, ich habe andere also vor zwei Jahren dann an die Hochschule Ansbach als Professor für Wirtschaftsinformatik und IT-Sicherheit berufen wurde, das mir bereits bekannte ABS-Academy-Programm dann auch gleich eingeführt, weil mir die Vorteile sehr, sehr bewusst waren und auch von unseren Studierenden quasi mitgeteilt wurde, dass da ein hohes Maß an Interesse vorhanden ist. Wir produzieren unsere Studierenden primär für mittelständische Unternehmen im Raum Nürnberg. Da haben wir ein paar spannende, auch deutschlandweit bekannte Unternehmen, wie die DATEV oder den Sportartikelhersteller Adidas, die alle auch aktiv in der ABS-Cloud sind. Das heißt also, wir als Fachhochschule sind wir natürlich dann auch gehalten, unsere Studierenden ideal auf die Tätigkeit in der Wirtschaft vorzubereiten, nach dem Bachelor- oder Masterabschluss. Ja, Hochschule Ansbach selbst. Äh, Ansbach liegt in der Nähe von Nürnberg, ähm, hat momentan rund 4000 Studierende und in unseren IT-bezogenen Studiengängen Wirtschaftsinformatik und äh, IT-Security sind insgesamt ca. 500 Studierende. Wir sind also gleich 2018 in dieses Academy-Programm eingestiegen und haben dann auch schon mehrere Kurse da entsprechend genutzt. Angefangen haben wir natürlich, um die Leute einfach mal abzuholen von ihrem bisherigen Kenntnisstand mit dem AWS Academy Cloud Foundations Kurs, der die Leute im Endeffekt mit ungefähr zwei Tagen Stoffinhalt, also so rund so zwei Semesterwochenstunden entspricht das, aufgleist auf Tätigkeiten im Cloud Computing Umfeld. Die wissen danach, was virtuelle Maschinen sind, wie man Netzwerke in der Ak AWS Cloud betreibt, wie man Datenbanken aufsetzt und wie man hochskaliert, runterskaliert, automatisiert. Also es ist schon ein sehr, sehr guter Überblick, den wir da bekommen haben. Wir bieten aber gleichzeitig dann auch noch für ähm, in den Spezialisierungsfächern dann die Angebote Cloud Architecting ähm, und Cloud Development an und es gibt Überlegungen, ob man in äh, spezialisierten Masterstudiengänge dann auch die Data Analytics und Machine Learning Kurse mit aufnimmt, weil das eine hervorragende Ergänzung zu unseren anderen Angeboten ähm, darstellt. Die Studierenden nehmen natürlich auch begeistert die Möglichkeit auf, Zertifikate zu erwerben, weil ich bekomme es selbst regelmäßig mit. Das kann echt ein ganz, ganz starker Differenziator sein, wenn die Leute dann auf den Arbeitsmarkt entlassen werden. Ja, Ich kriege das von verschiedenen Bekannten, auch aus der IT- und Beratungsindustrie mit. Das kann den Ausschlag geben, wenn die Leute mit so einem Zertifikat kommen können, weil diese Zertifikate sind stark nachgefragt und auch ähm, aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrades, den die ABS zugrunde legt, sehr, sehr wertvoll in der Industrie. Ja, ich bin auch äh, in regen Austausch mit anderen Prof-Kollegen von anderen Hochschulen und unter anderem die von Florian erwähnte OTH Amberg-Weiden ist aufgrund unserer Gespräche mit eingestiegen. Witzigerweise hat mein Bruder Guido dort ähm, Kurse gehalten und zwar auch AWS äh, für Data Analytics. Guido ist ein AWS-Urgestein, er ist äh, AWS-Champion-Instruktor und ähm, hat in Informatik promoviert und die OTH Amberg-Weiden da entsprechend aufgegleist. Also ich kann ähm, von unserer Warte von einer Fachhochschule aus äh, nur das Beste über das ABS Academy Programm äh, sagen. Ähm, ja. Uh, ABS stellt hier hervorragende Ressourcen und Laborumgebungen bereit und uh, ich kann es nur Ihnen allen nahelegen, wenn das für Sie relevant ist, schauen Sie mal auf awsacademy.com oder kontaktieren Sie mich, kontaktieren Sie Florian Höll oder das AWS Academy Programm und es macht auf jeden Fall Sinn, hier mit aufzugleisen. Danke.